Eines gefällt mir daran wirklich ganz besonders, dass junge Menschen hier die eingetretenen Pfade verlassen, Dinge neu denken und ich glaube, das ist der Weg, wie wir Herausforderungen heutzutage bewältigen können hier auf Erden nimmt sich das Mädchen, das lieb gefällt. Und ich muss immer Abstand halten, sogar hier in der Unterzelle. <lacht> <lacht> Absolut perfekt gebracht, in jeder Beziehung. Also sowohl darstellerisch, die Kostüme sind herrlich. Und auch also die öffentliche Meinung, die ein bisschen das Publikum aktiviert, ist eine sehr, sehr gute Idee. Also die Regisseurin kann Musiktheater machen. Ich finde es einfach großartig und äh, sehr spaßig inszeniert, also kann sie mit Salzburg direkt vergleichen, weil wir uns es früher in Salzburg gesehen. Ja, vergleichen sie nicht möglich. Da Kann man nicht vergleichen. Aber ich finde es großartig, dass es ich in find, weit hoch stattfindet. Ich find finde find das jugendlicher. Also mir gefällt es sehr gut, es ist einmal ganz was anderes und die wilde Mischung finde ich ist korrekt, passt. Passt das zu einer Oper? Es ist ja eigentlich mehr Operette, aber passt so eine moderne Auffassung zu einer Operette? Ja, für mich absolut. Also ich freue mich immer, wenn es modern inszeniert ist. Ja, sehr angenehm. Dass da auf drei Ebenen, glaube ich, sogar gespielt wird, ja. ist äh, ein wunderbares Bild von der, von der Zuschauertribüne. Es ist perfekt gestaltete Aufführung, wie immer. Die Anna legt sehr viel Engagement hinein und das ist ja ganz wichtig und ich glaube, das ist auch wichtig für die Besucher, dass man sieht, dass man auch am Land mit einer Oper realisieren kann. Nein!